Hallo und herzlich kommt zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute mal wieder eine kleine Runde Warzone, wieder zusammen mit Reklicks. Ich habe euch heute die besten Momente unserer kleinen Gaming-Session zusammengeschnitten. Es ist nicht das beste Video geworden, aber trotzdem wünsche ich euch viel Spaß. Wo, wo gehen wir hin? Wie wäre es mit Query, aber auch Lumber? betrachtet. Ähm hier hingehen. Raus. Okay. Geht, geht einer zur Polizei oder wollen wir alle in wollen wir dieselbe Region? Ich gehe Polizei. Okay. Ähm, alter, was kommt hier? Alter, alter, nee, boah, nee, nee, nee, nee, nee, nee. ich gehe. Ähm, und bei mir in der Take sind, Leute. Geht zum gelben Haus. <lacht> Auf der anderen Seite der Brücke. Digga, du lässt mich richtig im Stich. Ja. Du bist tot. Digga, du hast mich so im Stich gelassen. Lol, hier ist eine... Ra ja, den Bug hatten wir auch im letzten Video schon. Sah aus wie eine AK, war aber eine RAM. Ja, aber A-M bist noch im Gulag. Hast du gut gemacht. Warte was? Besser ähm, lol. Da oben sind ja massiv viele. zwei Der eine rennt da lang. Der war oh, noch Ich geh aus dem Fenster. Liegt der da hinterm Stein? Das kann ich dir nicht sagen. Der ist hier unten. Shield Break. Wo? Markier. Da. Hat noch einen Hit. Geh dahin. Sollte One Hit sein. Hat Hab ihn. Hab ihn. Nice. ihn. Nice. die Ska, bitte. Oh lol, unten in der Tanke. Da in dem Haus. Hat ich Shield Break, lol. Mich wurde das Feuer eröffnet. Ich eröffne das Feuer gerade auf welche. Die müssen halt immer Platten nachschieben, ne? Das ist halt scheiße für die. Was? Ähm, Hilfe. Ich kann nichts machen, wenn ich auf der anderen Seite... Ich spiele gegen den Price. Okay. Dragunov. Ja, äh, mach dich schon mal gefasst, Geld zu sammeln. Warum weiß ich eigentlich, dass es das kein Spaß ist. Ähm. Du brauchst doch kein Geld zu sammeln. Was denn? Oh. Shit, crack. Übertreib sehe ich den von hier ich sehe den nicht der ist, hin ist er hinter dem Berg ja er ist jetzt hinter dem Berg gegangen der ist aber wahrscheinlich alleine so wie er spielt wollen wir hin das mal versuchen hey, aggressive der Gameplay der spielt da hinten halt, der ist halt sehr offen ja ja der läuft hinten ja der läuft zur Straße digga er ist doch auch nicht mehr ganz sauber im Kopf. Ne, er läuft wieder zurück. Er läuft rechts lang. Hä, was macht er? Snipes schon wieder? Lol. Ich kann ja eigentlich nicht snipen, aber... Hab ihn. Oh mein Gott, was ein Call. Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Äh, im Haus, da vorne. Ähm, da. Äh, in dem. Im Fenster. Okay, crack. Ich weiß halt nicht, ob die alleine sind. Das ist halt immer mein Problem. Wenn die alleine sind, würde ich die halt jetzt pushen. Oh, links läuft einer. Knockt. Weiß nicht, wo er war. Ich glaube, der wollte irgendwas annehmen. Ah, der hat einen rebootet. Der ist halt nur genockt, ne? Okay, gleich nicht mehr. Da kommt einer aus der Luft. Oh mein Gott, das war Miros nach Klose. Der Typ ist immer noch nur, nur noch genockt. Wollen wir rein? Ich weiß es nicht. Ich werfe eine Flash hoch. Abschuss bestätigt. Hab eine Flash. Ist geflasht, ist geflasht. Wo willst du hin? Das sind zwei! Als wenn das zwei sind. Das ist eine Betäubungsgranate. Ich habe keine Flash. Ich denke dauerhaft, Bye. ich habe eine Flash dabei. Raus. Hinter dir ist die Station. Buying, Dingen. Kauf, Gedöns. Ich gehe direkt runter bei meinem Loot. Der sollte ja noch da liegen. von hier oben kann man halt gucken. Da hocken sie mit dem Einsatzschild drinne. Nee. Nee, ich hol meinen Loot. Ich hol meinen Loot. Ich mach die jetzt weg. Ich mach die jetzt weg. Doch Wo ist meine Grau. Wo ist meine Grau? Meine Grau ist weg. Ich hab nee. Ich hab noch nicht so schlechte Spieler gesehen. Wo ist meine Grau? Digga, ja. Größte von so Ja, schlechte Spieler. Wo ist meine Grau? Wo sind denn Scheiße. die? LOL, was macht er, er denn? Was ein. Spielt mit einem Einsatzschild und Knüppel. Knockt! Du. <lacht> ich hole mir, ich hol mir den. Die haben halt genug Geld, du könntest mich halt holen, ne? Mit Einsatzschild und Knüppel. Was ist ja. das denn für eine Kombi? Die... Die werfen eine Blendgranate auf dich und dann knüppeln sie dich. Was? Ich hab das in die andere... So ja, versuch, versuch's, versuch's. Ja, kommt, kommt, kommt, kommt. Jungs, ich hab eine Gasmaske. Hier nicht. Was? Was sind das für ekelhafte Spieler? Das sind die größten. Ich report. Ich report jetzt. Ich report die wegen ekelhaftem Spielen. <lacht> was sind das für Spaß? Kali-Stöcke, was ist das? Stöcke. Cheater. Ist ein Cheater. Was für Stöcke? Der ist Covid-19. Und der clan Clantec. Alter, nee. Anstößiger Benutzername. Und anstößiger Clan-Tag. Ich hab den einen auch genockt, die Sau. Und dann wird der Gerest von seinem Paint. der genau dieselbe Klasse spielt. <lacht> <lacht> gegen einen hätte ich wahrscheinlich sogar noch geschafft. Ja, aber mit zwei Leuten mit Einsatzschild. Was willst du da tun? Ja, ja. Ab in die nächste Runde. <lacht> ja. Die Runde hier vorher war nicht so geil. Nachdem ähm, ja, wir Kahn, die stecken, gestorben sind. Ja, Kai. Ich Wusste nicht mal, dass sie gibt. Flamed mich in den Kommentaren, aber ich wusste nicht, dass es die gibt. Und ich weiß auch nicht, welcher <lacht> die spielt. Sorry an alle, die jetzt das sehen und die spielen, aber. Niemand wird das sehen und die spielen, weil das waren die einzigen Menschen, die. Das die sind waren. so die 1% der Welt, der Menschheit. <lacht> LOL! Wo kommst du denn Wo her? Ich... Er ist aus der Luft. Okay, ein komischer Mensch. Ich habe aber auch keinen Kill dafür gekriegt, weil ich selber umgebracht habe. Hier ist jemand. Nee, oben auf dem Dach. Jetzt weiß ich auch, wo, wo durch der gestorben ist. Scheiße. AX50. Ja. Ah, Close Combat kann ich die gar nicht. Komm, du kriegst jetzt einen no reingedrückt. Ich es sogar mit den Sniper mit den, mit der Sniper. Mit der no scope! Oh mein Gott! Ich habe einen No Scope Jump Shot gehittet. Wow, eine Shotgun. Oh wow, bringt mir viel. Der ist noch da oben. Hilfe. Was ist der denn? Ich habe den noch nicht einmal gesehen. Da oben. Ich kann ihn nicht markieren. Der da. Shield Crack. Tot. Ist tot. Aber da ist gerade noch jemand gelandet. Deswegen würde ich nicht darauf gehen, dass da jetzt leer ist. Ich habe Off Grid für die X16 frei. Och, Warum so. ist dein Selbst genauso laut? Die, die von dem Gegner, das, macht keinen Sinn. Das, macht keinen Sinn. das stimmt. Ich hole mir jetzt den Loot, aber ich denke, hier oben ist noch jemand. Let's go. Wo nice Mr. Prickles, was ist das für ein Name? Es ist so gut, dass wir jetzt gerade keinen Gegner-Contact haben. Doch haben wir wohl. Von rechts oder so. Ja, oben auf dieser... auf dem Dach. Nee, äh, was? Von wo? Schnell, schnell, schnell. Da vorne neben dem Container. Kannst mich reißen? Nice. Ich gebe Mist dem. Okay, die pushen. Wo? Hinter mir, hinter mir. Da. Was? Wovon. Von wo denn noch? Da liegt er Die Sau! Und der K. Er spielt denn die MP7 so? Ja, nee, die Runde nehmen wir nicht. Außerdem Schneid. <lacht> oh, wobei, du bist noch nicht tot. Ja, jetzt hau du auch noch einen no raus. Alter, der Name! Oh Gott. Hau einen no raus, Digga. Hau einen raus. Schade. Und wirklich mit. Oh mein Gott! Ich <lacht> denke ich immer, du bist ein Gegner. Oh mein das Gott. Was dazu? What? Er trifft mich einfach dadurch. Der ist da vorne. Was? Der Volker, for the win. Ich, uh, Links. Benutze. Nicht. Da. Hat mich durch die Wand getroffen, äh, durch den Lüftungsschacht gedöns dingen. Im Haus, ich hab fährten der rote Steps, die kommt, es kommen komme jetzt hier hoch. Was? Wie? Wie ist der nicht gestorben? Wie ist er nicht gestorben mit der fae Wie schnell? Was? Wie schnell schießt er? Nice. Ich hab' eine K. Könnte schwierig werden. Du schaffst das Saban. Das denke ich mir. Also hoffentlich. Nur falls, no scope den. Ich hab, ich hab' genug Geld, ich hol' dich dann. Hab' zwei no scopes ihm gedrückt. <lacht> nice. Die One du kannst du dir deinen Loot wiederholen? Oh, ich hab' oder ihm zwei no scopes gedrückt. Du holst dir den Loot von dem einen. Nö, ich hol' mir meinen Loot wieder. äh da hinten. Wo die eben waren? Hm? Einer knockt. Sn das ist aber ein anderer. Aber nicht. Der andere ist tot. Lad nach. Der was? Sind da die Dinger ins Wand wie ich? Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat der kleine Zusammenschnitt unserer Warzone Session gefallen, obwohl es nicht die besten Clips waren. Lasst gerne Feedback zum Video unten in den Kommentaren, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.